Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ihr äh, fragt euch vielleicht, was es hier soll. Äh, ich habe gedacht, ich mache ein bisschen EP, weil ich die Raids gemacht habe und so. Und ich dachte, ich nehme mich jetzt doch nochmal mit zum Kochen noch. Haben wir noch nie gemacht, ich weiß, glaube ich. Nicht, dass ich wüsste. Und ich habe noch ein Uferkraut, das ist das letzte, was ich habe. dachte ich, ich hau mal rein. Ich zeige euch nachher kurz, was ich gemacht habe noch. Ich hoffe, ich bereue das nicht, wenn ich es vergebe, Falls ich es vergeben kann. Also ich spame zuerst mal, ja. Äh, weil ich hätte 6000 Watt, aber ich habe sie jetzt ausgegeben, nicht für ein Fahrrad-Upgrade, sondern für einen Eisstrahl, den ich gefunden habe. Ja, brennen. Und ja, ich nutze keine Joy-Cons, ich habe ja noch meinen Controller, das heißt, ich drehe gerade einen Joystick in der Gegend rum. Das vertragen die immer sehr gut, das weiß ich. Das kommt immer super, aber mit Joy-Cons geht das halt nochmal super viel besser, natürlich. So. Und ich habe jetzt meine beiden Mittelfingerknöpfe unten auf A umbelegt. Das sehe ich beidseitig. Weil ich hatte links B, rechts A zum Bestätigen und Abbrechen. Jetzt habe ich überall A drauf. Das heißt, wenn ihr das hier hört, statt ist es jetzt einfach A. Auch. So, das sieht ganz gut aus kommen Gleich nochmal dazu, weil so bekommen sie viele Erfangspunkte, werden zutraulicher, werden geheilt, etc. etc. Ja. gibt einen kleinen Bonus. Ähm, ich habe ganz viele Raids gemacht. Äh, ich habe fürs Kochen extra Kiesling mitgenommen statt Reflex, damit Reflex nicht noch mehr levelt, weil ich nicht wusste, wie viel EP das ist. Da jetzt wirklich droppen, sicherheitshalber einfach. habe Krebskorn ein bisschen nach hinten geschoben, weil wir Clemmy im Team haben. Ich glaube, die Dupes-Claws hätte ich doch noch lesen können, vorhergängig, aber das habe ich nicht gemacht. <lacht> Dupes-Claws wäre cool gewesen. Aber ja, wir haben hier ganz viele Sachen bekommen aus den Raids. Finsteraura, Aura, Knirscher, Knirscher auf jeden Fall für Clemmy. Finsteraura Aura für Primano eher dann. Ah, aber Nachtieb kann halt critten schneller. Wobei Knirscher die Defense senken kann, das ist das Problem, ne? Gehe ich auf Crit oder gehe ich auf Defense Down? Ich nehme Defense Down -Riesiger. ich glaube in 20% sind es. Ja, so. Gut, Finster Aura für Brimano, weil Klemmy lohnt sich nicht wegen dem Spezial-Move. Dann habe ich von mir aus Diebeskuss, der wegkommt jetzt. So, Eisstrahl habe ich. Aber leider auf Klemmi, das ist doof. War nicht ganz das, was ich wollte. Hydropumpe, alles spezial. Eisenschädel. Kann Hawk eigentlich. Stahlflügel schon. Ich gucke mal ganz, ganz gut, sicher aber nochmal rein. Doch, der kann Stahlflügel. Ah. Ja, nee, ich bleibe bei Stahlflügel, weil es seine Defense erhöhen kann. So, Rambos natürlich. Je schwerer, das ist recht leicht. Jo, dann lassen wir das so wie es ist. Und genau. Das ist mir eine Ausbeute aus den Raids. Ganz stabil eigentlich. Schmeißt die mal hier rein. Sonderbonbons behalte ich jetzt. Ich gebe mal 10. Ja, der kann der Rest auch noch. Komm, der Rest liegt auch noch. So. Psychokinese, nice. Da fliegt natürlich Psychstrahl weg, logischerweise. Ist ein bisschen stärker und kann halt nicht verwirren, aber ist dafür viel, viel stärker. Ah, hatte ich recht mit dem Level irgendwas um 40 rum. Jetzt kann ich ja nachgucken eigentlich. Egal, ich habe mein Handy gerade eingesteckt vorne wenn das Switch zum Laden. Mache ich jetzt nicht. Ziele im Bremen, wow. psycho ich wusste doch, da ist eine Fee drin. Was kann ich jetzt noch lernen? Psychoklinge, interessant. Das ist doch ein physischer Move. Ja? Nein! Nein, danke. Ah, ich wollte natürlich einen Eisstrahl für gegen Drachen, aber der kann ja. Klar, da ist ja ein Feentyp, da brauche ich keinen Eisstrahl. So. So, das war's. Dynamax Bonbons. Geben wir Silenbrim mal mit. Ich weiß gar nicht, wie die Level überhaupt aussehen von den Dynamaxes momentan. Der ist fast voll, der ist voll. Und Reflex müsste noch voll sein, genau. Das nächste müsste noch Trifcepli bekommen, aber das mache ich dann erst später mal irgendwann. Ich werde nicht direkt morgen spielen, morgen werde ich wahrscheinlich Assassin's Creed oder das neue COD dann wieder aufnehmen. <lacht> von daher... Ah, kann ich nicht in die Stadt reinfliegen? Ich dachte, das geht. Ah, weil die Tür noch zu ist, genau. Ich muss jetzt noch immer au außenrum am Anfang. Ah, ah, fuck. Okay, das äh, Curry hat weniger gebracht, als ich dachte, bin den EP. Tausend ist okay, aber ich dachte, das bringt mehr. Aber die Zuneigung steigt und das ist wichtig, weil mehr Zuneigung heißt, mehr Crit habe ich herausgefunden. Das habe ich nachgeschaut. Oh fuck, das war dumm. Unlicht, Psycho. Ähm, habe ich nachgeschaut wegen dem Turnier. Weil ich da bestimmte Werte anschauen musste. Äh, und da habe ich herausgefunden, dass die Crit -Chance, also ich habe Crit Items nachgeschaut, äh, dass die Crit -Chance durch Zuneigung betroffen ist. Nicht nur An Attacken wie Anziehung oder so. Ich glaube Rückkehr ist auch ein, aber, ähm, okay, äh, die sind nicht nur von Items abhängig, sondern anscheinend auch von der Zuneigung. Je mehr Zuneigung, desto mehr Crit. Angeblich. Ich hoffe aber, das funktioniert im PvP nicht genauso. Ah, ich glaube, es regnet draußen. Okay. Ja, wir machen jetzt auf jeden Fall kurz einen Heal. Hallo. Und da muss ich mich entscheiden, mit was ich leade. Das sind unsere Challenger für die Arena in Spikeford. Alter, ah, ja, ich habe natürlich ganz viel Geld-Items bekommen und so. Wieder. Kann ich nicht merken. Na, muss ich nach unten drücken. Okay. Das wir alles weg. Brauche ich eh nicht eigentlich. Also, ich brauche es aber halt nur zum Geld machen. Und die Fossilien darf ich ja eh nicht auch, äh, darf ich ja eh auch nicht nutzen. Kann ich auch nicht einfach so. Weil ich brauche immer ein, ein Fossil aus Schwert und eines aus Schild. So. Yeah. so, jetzt war ich ein bisschen nach vorne gerutscht, sorry. Oh ja, natürlich. 981, Hyperheiner. 941, glaube ich. Entschuldigung. Wir haben wir auf 41 nochmal mit. Ein paar Supertränke. Ah, die Beleber kann ich noch verkaufen, genau. Den Rest vom Geld behalte ich noch mal kurz. Aber... Die darf ich ja nicht benutzen. Haben die Ether hier? Nein, natürlich nicht. Okay. Gut, dann legen wir los. Okay, sie wird jetzt rausfinden, was los ist. Ähm, die ist für dich, ich habe zu viele davon. Liga-Karte von Ness, okay. Ness ist der Arena-Leiter von hier. Ich hoffe, du bist bereit für die Mission. Es geht nämlich gleich schon los, äh, die Uniform anziehen. Ich muss noch mein Lied bestimmen, natürlich. Floaty darf hier nicht kämpfen. Wir könnten Silembrim reinbringen in der Hoffnung, dass es klappt. Wie schnell ist Silembrim? Eine 41 erinnert. Ach du Scheiße. Könnte tricky werden. Dieser Spruch war top notch. Wir werden auf jeden Fall der technisch ein echtes Problem haben. Und der wird neutral wegen dem Psychotypen. Leider. Ich müsste jetzt hier noch dran kommen? Andi, sie macht ihn zusammen, okay. <lacht> <lacht> okay, das ist cool. Also, die Arena ist schon ein bisschen lächerlich, aber naja. Gaunux. Ja. Levelmäßig bin ich halt echt nicht mehr so im Vorteil, ne? Aber ich glaube, Angriffswertmäßig ist schon recht was dabei. Ich könnte überlegen, ob ich.. Wie schnell ist Krebutag denn? Äh, ob ich noch Sonderbonbons auf Silimbrim gebe für ein bisschen mehr, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Finde ich ein bisschen schade, dass sie hier kein galar muss nutzen, übrigens nur das normale. Alright. Ähm. Ah, der ist halt nicht so hoch, ne? Könnte aber klappen. Dann Knirsch, was hat er denn für ein Endet? Auch noch 57. Ah. <lacht> mein Team ist so langsam. Kann ich das eigentlich schon nachgucken? Nein. Ja, kann ich. Ja, man sieht, wer schon lange im Team ist und wer nicht. Aber die Verteilung macht halt echt weh für mich gerade, wenn ich das so sehe. Okay, die sind strange. Da hinten liegt ein Pokéball aber. Ah ja, das gute alte Irokex. Pizzaus, die ist halt gut, aber sonst ist das Vieh halt langsam das wäre aber auch eine Option für meinen Pizarro mal Cilembrium zu spielen spiel, entweder spiele ich Beatdown Pizarro oder Arschloch zu also ein Pseudo pizarro Raum mein Beatdown besteht aus Schlaraffel Mautzinger Zwerklop und meistens noch was was Schnelles wie am Vierer dann wird Mautzinger Dynamax mit Life Orb oder ich spiele Pseudo Bizarro. Das ist dann. Wenn doppelt machen könnte, geht schon. Ähm, ne, oder ich spiele Pseudo Bizarro, dann starte ich mit 11, und dann für Tailwind. Und sobald die weg sind, dann kommt halt Zwirklop rein, der zuerst mal stalled. Um Tailwind auszuspielen, also Rückenwind. Und. Eigentlich, dass der zweite auch noch stirbt, der Buddy. Oder ich swap ihn aus und dann kommt irgendwie ein Mautzinger nochmal rein. So spiele ich dann mit Pseudo-Pizarro. das Geile ist halt, dann erwartet man, ja, der hat sicher kein Pizarro dabei, wegen Tempo, Das spielt der Tailwind und so. Und dann kommt einfach noch ein Pizarro-Combo rein. Und dann passt man sich halt vom Team ganz anders an. Wenn man jetzt denkt, oh, da hat diesmal kein Pizarro dabei, der spielt auf Tempo, easy, und dann kommt ein Pizarro rein. Das kann so viele Leute abfacken, ich finde das voll lustig. Deswegen spiele ich Pizarro eigentlich sehr gerne mit dem Swap-Team. Und Amphira ist halt mein Beater oder Gengar. Gengar ist auch eine Option. Weil Amphira spiele ich mit Life Orb. Und wenn ich Mauzinger spiele, muss ich da auch einen Life Orb abgeben. Und online darf mir ja nicht das item zweimal benutzen. Habe aber doch noch ein Item. Habe ich das mitgenommen? Ich habe nicht drauf aufgepasst. Ah, vielleicht war es eine Kanne. Vielleicht habe ich es weggenommen. Kann sein, weiß es nicht. Ah, kann sein, dass es der lieber war. Sorry, ich habe mich nicht drauf geachtet. Ähm, ja, aber auf jeden Fall. Vira braucht einen Lifehop für einen Beatdown, weil es einfach eine One-Hit-Wonder ist, weil es mega langsam ist. Äh, mega schnell, aber halt keine Defense hat. So meine ich? Ja, der hat sich nicht geschminkt, das sieht so dumm aus. <lacht> ja, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall eben. Dann schnell, viel Angriff, Life Orb. Boom, alles tot. Und wenn es dann stirbt, dann kommt halt was anderes. Oh fuck. Okay, beides Double Hits. Aber ich hoffe jetzt mal, dass Heslund es das überlebt. Okay, Silimbrim ist tot. Wow. <lacht> ähm ja. Fuck. So viel zu meinem, ich hab einen Feenhitter. Alter, leck mich doch am Arsch. Ich hasse das Spiel immer mehr. Selber schuld, ich weiß, ich hab's nicht geheilt. Ja, das ist jetzt Kacke. Targeting ist egal, der weiß nicht, aber... Alter! Alter, Jonathan? Also Jonathan? Jonathan? Schadröpel? Wie <lacht> geil! Arena Trainer Jonathan. Ah ja, voll. Alter! Ja, scheiße. Ja, mach Kategorie, Dankeschön. schön. Ähm Für mich abge... Ah, für sie. Ah. Okay, die haben abgesperrt, damit niemand reinkommt, außer sie, damit sie besser durchkommt. Jetzt kommt die schlechteste Szene im Spiel fast schon leider. Das ist eigentlich cool, aber das Problem ist, dass sie nichts vertonen. Ich werde es auch nicht machen. Ich gebrauchen das ich hatte schon ein paar Nies, um das er herausfordern würde, aber dank meiner guten Ohren habe ich die Sache mit dem Tor gekriegt. Ich kapiere die ganze Aktion, aber so Leinstein hat schon ganz schön weh getan. Leider nicht dein nächsten, einfachen Kampf, klar legen wir los. Jetzt wird gerockt! Okay. Äh, ja, das Problem ist halt... ...der Ton fehlt. Und das wäre so cool, wenn sie da wenigstens was gemacht hätten mit dem Song, aber nein! Der singt einfach leise. Ist voll billig. Hasslon könnte hier Probleme haben wegen dem Psychotypen. Nein... Doch ist ein Bedroher, okay. Dann ist gut, dann hat er keinen... Keine Hochmut ist so eine schlimme Fähigkeit, dass er damit tötet, dass sein Angriffswert steigt. <lacht> ah nein, ich muss gucken, wie viel Damage der macht. Zu viel hässlung geht raus. Der kann mich jetzt ins Kehrtwende. Wow, ist er gekitzelt. Ich habe gerade ein Haar zwischen meinem Ohr und meinem Kopfhörer gehabt und ist rausgezogen. <lacht> Eklig. jetzt mal gucken, ob Hawker hier wirklich was machen kann. Kehrtwende ist halt auch im Start für später, aber das Problem ist, dass er dann rausgeht. <lacht> okay, interessant. Double Types. Alle Werte, die hochgehen, gehen runter und alle, die runtergehen, gehen hoch. Das heißt, er da wird Attacken benutzen, die ihn eigentlich senken, wahrscheinlich die Knapper Boost geben. Den muss ich schnell loswerden, der ist mühsam. Boah, der tankt. Fuck. Ah, ich kann nicht den Stahlflügel. Das ist dumm, wenn meine Defense steigt, dann sinkt sie nämlich. Meiner Meinung nach reicht das. Jawohl. Nein. Ach, ein Psycho gut gutes, aber nein. Barika Dix. Barikadax, Wir heilen uns. Nur falls geht's raus mit Kehrtwende. Je nach Damage Output da hat er nachher noch aber ein Pokémon. Next Strike verbietet jetzt Für Drei Runden, glaube ich. Zwei Runden, okay. Okay, nächste Runde gibt's eine Kehrtwende, da muss raus. Ah, leck mich doch. Sie so genau? A90. Ah, ja gut. Jetzt muss ich raus. Außer Kröte, dann habe ich ein Problem. Seine ist eine verdammt schwache Attacke eigentlich. <lacht> ähm. <lacht> Toll. Ah, Next Strike ist hier natürlich dumm, ne? Ich hoffe, dass ich schneller bin. Ja, bin ich. Boah, zum Glück habe ich ein Spezial gemacht und kein Physical. Abblocker. Kenne ich gar nicht. Ist das ein... Er hat ein Börsen. ein Schild. Was? Wusste ich nicht. Ich weiß, es gibt persönliche Schilder die Bunker von äh, Agrostella. Ich wusste nicht, dass äh, Barika auch einen hat. Ja, komm, drop dein letztes. Skuntank. Oh nein. <lacht> Overdrive! Jetzt gehen wir alles. Oh, das reicht schon, ok. Barreka. Dax. Da. Special moves kurz lesen, die sind wichtig nämlich. Abblocken. schützt den Pokémon vor Schaden und Effekten von Attacken. Höhe Ah, wenn ich Kontakt herstelle, dann versinkt meine Defens zum 2 danach. Interessant, die Defense Drops und 2 sind cool. Ja, yeah, ich hab gefunden. Ich bin cool. Ah, das ist unnicht normal. Genau, dafür ist frisst vier Schaden durch Kampf. Level 55. Uniform. Okay, bla bla. Ähm, ja, er weigert sich Dynamax einzusetzen nach wie vor und er möchte die Arena abgeben. Möchte, dass sie das übernimmt. Aber sie möchte halt nicht, weil sie lieber Liga-Champ wird. Statt ein Arena-Leiter. Das heißt, so eine Stufe höher, logischerweise. Ich würde mich gerne heilen. Aber okay. Dillion. Oh, wir sind bei sieben von acht Arenen gewesen. Arenen. Okay, und er wird sich allein um das Problem kümmern, weil wir die... Arena Challenge alleine machen sollen. Aber irgendwas geht da vorne los. Ich gehe mal rein. Aber ich glaube, wir dürfen gar nicht rein jetzt. Ah doch. Oh. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Also das mitgekommen, geht okay, es um Delion. Genau, okay, was war dieser Raute? rum? Rotes Licht, dann Random Pokémon und Dynamax. Easy. Oh, ein voll süß. Das pennen. Leider keine Flöte diesmal. Wir müssen nach Claw City jetzt. Und ich muss meinen Silimbrim noch ersetzen und irgendwie gucken, dass ich dann Level hinkrieg. <lacht> Scheiße. Warten wir kurz. Pokémon! Ja, Silimbrim hat weh gemacht. Nein, danke. Piss dich. Leider. Es ist natürlich wieder toll, Pouch. Also da kann ich kein Item schmeißen. Ah, Habe ich noch? Nein. Ich muss nicht wieder Raiden gehen danach. Ich glaube, ich muss mit dem erst gucken, was er kann, wenn er sich entwickelt hat. sauer weg. Jetzt halt erst Level 16, ne? Und da kein Spitznamen. Das muss ich noch ändern. Das sind ist einfach Schnuffel. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich nehme ihn Schnuffel. Ist okay. Ich glaube, ein Pelippo muss ich auch noch umbenennen. So. Ich bin gerade immer noch am überlegen, ob ich Legendaries nutzen darf, die ich fange, weil eigentlich sind ja das Pokémon, die ich legit fange. Für den Dex brauche ich sie auch nicht, außer das schwert äh, das schwert doch, aber das kann ich ja. Ich weiß nicht. Ist echt schwer zu sagen. Ich guck mal das kurz nach. Das wichtig. Legendaries in Legis in Naslok. Da kommt sicher was. Hals, Maul, danke YouTube. Legendaries Naslok. Have no place in Oslo. Die Frage. Genau. Ja, also. Up to the player! Und ich würde sagen, ich nutze das schwert -Ledge nicht. Nein, das ist okay. Aber alle anderen dann ja. Weil schwert -Ledge will ich für den Dex haben. <lacht> ich weiß, eine ganz billige Ausrede, aber. Wie nenne ich pelippe Wie nenne ich Pilipper jetzt? Nein, ich habe keine Ahnung. Ähm. Flap, flap. Nein. Wobei ich kann auch das Schwertleggy nutzen. Ich habe hier die Bären, die die Werte senken danach. So wenig zu verlange, lange. Der Root, weil es einen Sandstorm auslösen kann. Perfekt. Ja, Leggy, Ja, komm, ich benutze sie auch. Scheiße gar Ich lasse sie einfach nicht frei. Ganz wichtig, ich lasse sie nicht frei. Es gibt zwei, drei Ledges, die ich dann nicht freien lassen werde, wenn sie sterben würden oder wir am Ende ankommen. Aber ich würde dann eh alle Ledges machen, soweit es geht. Okay, ähm. Um ja, ähm... Um die Monster-Dynamax Rand in Random ohne dass eine Energiequelle rum ist und die wissen nicht wieso, aber irgendwas ist mit dem, to mit dem, habe ah, ich es ja nochmal Rose los. Aber Rose gibt keine Antworten, weil er alles äh, Olivia überlässt. Oh. Ja, und wir müssen uns die 8 Arena machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber ich habe ein bisschen Angst vor Roy. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gerade überlegen, ob das schlau ist, vielleicht, Octillery zu, zu gucken, ob er auch, äh, Eisstrahl kann. Weil ich muss irgendwas finden, was Eisstrahl kann und Special ist vor allem. Weil dann würde ich halt Octillery mitnehmen, stattdessen jetzt... Ich will zwar eigentlich nicht... Alle überspringen, und wir uns das letzte nehmen. Der kann Eisstrahlen. Oh, okay, ich nehme Tillery mit. Tut mir leid, wir los schmuffel Schnuffel. Oh, dieser Name. <lacht> Kreativität des Todes. Ich gehe mal kurz die Raids noch angucken, was die sind. Vielleicht kann ich noch ep bonbons mitnehmen für Octillerie. Für Octodad. Da ist ein Raid, den ich nicht angeguckt habe bis jetzt, glaubst du. Achso, ja klar, hier nimm. Ah oh, nice. Ja also notfalls muss ich die Sonderbombons einpumpen, aber das will ich eigentlich nicht. Okay, Käferflug, okay, ich nehme Stein. Habe ich ein Dein Wurf, jawoll. Gib ihm! Ich weiß nicht, was los ist. Eigentlich bin ich nicht krank, gerade meine Nase ist durchgehend verstopft und macht keinen Spaß. Dynamax. Deiner Brocken. Oh, ich habe mir heute noch Uzumaki geholt. Das ist ein Psycho-Horror-Manga irgendwas. Das ist voll interessant. Ich habe jetzt schon mega viel gelesen. Das wurde mir empfohlen, weil es anscheinend so schlimm ist so und so. Ich finde es nicht unbedingt schlimm, aber ich finde es interessant. Auf jeden Fall. Ja, toll. Sorry. Ich weiß nicht, ich schlafe wegen der 8 Stunden und trotzdem müde. Er ja, hat die Unlichttypen. Seriously? Fuck this shit, du bist doch eine Missgeburt. Er ist natürlich ein Level 4 Raid, ne? Ich bin langsam. Es fuck mit dem. Ja, weh. Tolle Gruppe. Okay, also... funny ist wirklich nützlich, aber naja. Ich bin ja so glücklich gerade. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich hoffe, ich bin nicht das einzige Target für den zum Töten. Ich hasse das in Raids. Alles. Alles in Raids. Kacke mit Level 4. Ich darf nur noch Level 3 und niedriger machen. Sorry. Das war ein mega... Fehler. Ja, den Zurückschreck-Bonus kann ich vergessen, wenn er mich nicht direkt wieder hittet. Ah, dann mache ich wenigstens Damage. Favorite Target, toll. Dankeschön. Ja, ich werde einfach die vier Hits haben, die er abgibt. Die vier Tode. Das heißt, ich kann Krebutok direkt wieder rausnehmen und den Krebskorn Nummer zwei reinnehmen. Ja, ja. Das Madpool ist hart. Und der nur mich angreift. Toll, ne? Doch ein Schutzschild nehmen sollen Okay, Schutzschild klappt nicht nur bei Mega. Äh, bei Deiners. Bei Mega schon, bei Deiner nicht. Okay, ja, nee, aber bevor ich dann zu Roy gehe, muss ich wirklich trainieren noch ein bisschen. Okay, das war Nummer 3. Wenn ich jetzt den Favorite Target bin, wenn Nummer 4 dann ist Kributak weg. Und dann muss ich level. Einfach mega heap nice. Ja, ich, die Folge heute wird ein bisschen kürzer, weil ich nicht äh, weitermache. Danach. kann sein, dass Kributak gerade stirbt. Das heißt für mich, dass ich weniger aktiv reingehen darf, aber auch. Ja, da wird mich eh wieder targeten. Ah ne, guck mal an, wow. Also ich muss trotzdem ein bisschen drüben gehen. Okay, wir haben noch einen Reflektor draußen, der einfach nichts bringt anscheinend. Alter, eine 90er Genauigkeit. Da schafft es beim ersten Mal, dass ich draußen nicht treffe. Okay, jetzt bin ich tot, oder? Erst Medpo, zeig doch mal. Wow. Okay, zum Glück. Bis jetzt habe ich zweimal Glück gehabt noch. Oh. Verdammt starkes Metro. Alright. <lacht> ich mach das nicht mehr. Was bist du noch für ein Raid? Ich glaube, der war auch ein bisschen höher. Ich wollte Plus drücken und nicht Home. Gold Spukball. Oder Energieball. Energieball auch. Super. ein keinen Spukball. Ich hat ja keinen Spukball. Ich käfer trotz lieber was Spukball genommen, wirklich. Komisch. Level ah, 4 Lepumentas. Nö. Nope. Ich habe 1800 Watt. Die geben zu wenig. Wir gehen nochmal kurz nach unten gucken. Theoretisch könnte ich hier noch zwei Support Pokémon suchen. Könnten wir eigentlich noch schön machen. Ja, die zwei Risse unten habe ich gemacht. Der ja, da hinten auch. Die sind zu hoch. Okay. Komm, wir gehen noch kurz in die letzten zwei Gebiete, holen unsere Pokémon aus der Naturzone noch. Dann ist es auch mal erledigt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich dieses Gebiet schon gemacht habe. Aber ich glaube nicht. Ja, ich habe ein paar Welle dabei, das reicht. Das ist das Kamalm, das da im Boden stand. Hat der immer einen blauen Panzer? Ich glaube, ich habe gerade Cooper Trooper im Kopf gehabt. Ich habe nämlich einen grünen Panzer erwartet. Oh. Wie komme ich jetzt auf einen grünen Panzer? Hat der Schein einen grünen Panzer? Oh, scheinbar ist dein Kopf grün. Boah, sieht das nicht schön aus. Okay, das war kein Random Encounter. Deswegen zählt es nicht. Leider. Der hat auch mega nee, wenig innen, ne? Ja, 40. Ich habe so ein langsames Team dabei jetzt. Ich kann halt hier ein First-Round-Item nutzen, das ihn direkt schneller macht, statt ein Da. Und meinem Team kommt... doch ein Kamehaps, okay. Ja, dann. Ich habe nichts gegen Kamehaps und es ist sogar schwächer ausfallen. <lacht> Ich habe nichts gegen Kamehrabs, ich wollte nur halt vorhin, vorhin durfte ich es nicht nehmen. Ja, okay. Selbst schuld. Okay, das hier zählt zum Wutanfall, sehe ich schon. Ich könnte jetzt hier drinnen einen Random Encounter nehmen. Aber das ist mega schwer, wird hier Randoms zu bekommen. Außer durch Angeln. Aber ich renne hier oben durchs Gras mal. Ja. Ja, wie ihr seht, Rotom und Dito sind an diesem Ort wild. Dito kann man auch in einem Raid farmen. Okay, das Spiel will unbedingt, dass ich das Vieh habe. <lacht> Ach du Scheiße. Ich wollte gerade sagen, hier wird es einiges stärker sein. Level 50 hätte ich nicht erwartet. Crit, nice. Boah, zum Glück spiele ich physisch. Ähm ich will jetzt eigentlich nicht riskieren, mit Käfertrutz nochmal. Das Risiko ist halt da, ne? Aber eigentlich ist es nicht so stark. Ich mach das, komm. Jawohl. Sehr gut. Ich einen Schwerball nehmen. Das Ding hat, glaube ich, ein rechtes Gewicht. Und danach müsste ich, müsst ich mal auswechseln. Ja, weil ich würde eh einen Legendary-Run machen noch. Also nicht, indem ich sechs Legendaries nehme und durchende. Mein Gott, nein. Ähm, heißt für mich, dass ich ähm, alle Regis holen werde... Die drei Vögel. Krypuk. Die Ritter der Redlichkeit fangen. Und ja, ich extra fangen, denn ich kann sie besiegen, dann tauchen sie nochmal auf. Endmission ist ein Catch, also erst mit dem Catch sind sie weg. Aber ich werde zuerst probieren, sie zu fangen. Erst sie zu besiegen, glaube ich. Wäre, glaube ich, so. Also erstens gibt es Epion, zweitens ist es halt so. Ihr seht, wir können sie besiegen. Weil zum Fangen muss ich dann irgendwas Spezielles machen. Damit ich sie einschläfern kann oder paralysieren oder so. Ich habe es jetzt immer ein. Also für meinen Main-Account habe ich einen Giflor dabei, das Stachelspore kann. Da müsste ich dann jetzt hier zum Beispiel und könnte ich glaube ich sogar Stachelsporre beibringen. Dann würde ich... Ah, Fesselbiss. beide kann nicht mehr flüchten. Ja, dann würde ich sowas halt machen eher. Nice, Level 50. Ähm, ja, ich werde Skalarchicien nennen. Das war damals so mein erster Gedanke, als ich es gesehen habe. Ich nenne es Galashi. Und ich habe sogar eins für die Story kurz gefangen. Oh, Hafnir. Wow, wow, wow, wow. Fuck. Okay, ich habe ein Problem. Essen ist fast tot. <lacht> ich muss den heilen. Oh, fuck, ist er stark. Falsche, sorry. Ich dachte, ich bin auf Angriff. Es tut mir leid. Okay, zum Glück ist das Custom Rule. Ich darf das nicht machen, aber eigentlich... Ich mach's im Notfall, aber vom Level her hätte es geschafft. Äh, hier kriegt man alle Evo-Steine einmal, denn das ist dieser Evoli-Kreis. Und gibt gibt's einen Eisstein jetzt zum Beispiel. Ja. Mit dem man dann halt Glasiola machen kann, da sie keinen Eisfelsen mehr gemacht haben. Und Vollipurba konnte man auch neu entwickeln, ich weiß nicht mehr wie. Aber es gibt ein neues Ding für Follipurba jetzt. Ja, und dieser Raidhof hier ist auch äh, mehr Evolis. Ihr habt gerade einen Blitzer unten noch gesehen. Und Assault West ist natürlich super, eigentlich. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie Angsthase geschrieben ist, weil... Äh, Tollpatsch, nicht Angsthase. Keine verwenden. Theoretisch müsste er auch Soul West halten. Und Kampfwesten. Achso, rot sind die, die nicht gehen wahrscheinlich. Oder rot sind die, die gehen, ich weiß nicht. Ähm, ja. Oh, da kann Seed-Bomb. Hat der ein physisch oder Spezial-Set? Spezial ein bisschen mehr, doch. Ja, da kann es ja Lass das mal. Ich kümmere mich dann nächstes Mal drum. Jetzt beenden wir mal. Ich werde ein bisschen raiden zwischendurch, aber nicht so weit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf euch hat gefallen. Und bevor ich angegriffen werde, machen wir das lieber so. Ja, also danke und bis zum nächsten Mal. Cheerio!